Super! Sie wollen gemeinsam mit Ihrem Partner den positiven Blick in Ihre Beziehung stärken? Doppelt genäht hält auch in diesem Fall besser. Hier ist mein Tipp für Sie. Schreiben Sie beide unabhängig voneinander täglich Ihre love Graffitis. Nach ungefähr einer Woche vereinbaren Sie ein Date. Sie tauschen Ihre Einträge aus und jeder liest laut vor, was der andere geschrieben hat. Dann kommt das Wichtigste. Aber Schwierigste, feiern, also nicht arbeiten, indem sie sich beide gegenseitig korrigieren, äh, an dem Tag war doch was anderes viel wichtiger oder äh, du hast die Aufgabe ganz falsch verstanden, ach, etc. Nein, einfach sich freuen, was auch immer jeder von ihnen geschrieben hat. Egal wie viel jeder von ihnen aufgeschrieben hat, alle Einträge sind im Prinzip ihre gemeinsamen Einträge, denn ohne den jeweils anderen wäre der schöne Moment nicht möglich gewesen. Also sich freuen wie über Urlaubsbilder von einem schönen Urlaub. <lacht> Denn das Feiern ist kein Luxus, sondern ist essentiell für eine Beziehung. Sich immer wieder gefühlt, auch wenn Sie sich dessen irgendwie schon bewusst sind, darauf besinnen, wie schön, dass wir uns gefunden haben.